Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Review. Und zwar habe ich wieder was von Tontec. Und was ich ziemlich cool finde, ist nämlich ein Display. Und es ist nicht mehr wie sonst immer 7 Zoll, sondern 10 Zoll. Und es ist schon verdammt geil, weil es ist eigentlich so Tabletgröße. Und es hat wie vorher auch noch die gleiche Dünne. Also es ist immer noch genauso dünn. Was ziemlich praktisch ist. Dazu mitgeliefert kriegt man halt dieses Bündel hier. Es besteht halt aus Treiberplatine, Controller... Platine, Kabel und allem Möglichen, eine Fernbedienung und noch einen Stromadapter, den ich jetzt hier schon angeschlossen habe, wie man sieht. Also wenn man es erstmal benutzt, ist es halt so, man nimmt erstmal, also ich die Fernbedienung rausnehmen und man zieht hier unten diesen kleinen Schnipsel raus, dadurch wird die Fernbedienung erstmal aktiviert. Dann kann man das hier weg zur Seite legen und dann zieht man hier mit diesen kleinen Hilfsteder-Dings, aber da abgegangen, auch schön. Damit zieht man hier die Folie vom Display runter. Ah, perfekt. Glänzt schön, keine Kratzer, kein gar nichts. Dann nehme ich mal hier die Platine. Und ich muss mir erstmal alles entwirren. Und da hat man hier dieses Kabel, dieses flache Kabel. Das, das kommt dann in das Display rein. Und zwar hier. Das heißt, ich drehe das Display mal um. Und das Kabel kommt dann so rum da unten rein. Also es ist so rum und nicht so rum. So macht man das dann hier rein. Vorsichtig machen, weil es ziemlich dünn ist. So, es müsst ihr dann, dann so reinklicken. Dann habt ihr das Display schon mal hier dran festgemacht. Dann brauchen wir natürlich noch Strom. Der kommt hier. In die schwarze Buchse rein. So, jetzt sieht man schon. Das Display geht an. Und jetzt muss ich noch mein HDMI-Kabel e holen. Das stecke ich auch hier rein. So. so. eingesteckt. Und schon sieht man. Perfekt, funktioniert. Desktop ist offen, geht alles perfekt. Und man kann auch immer auf der Fernbedienung hier verschiedene Tasten drücken, zum Beispiel Video Select kann man die einzelnen ähm, Ausgänge wie AV1, AV2, VGA und HDMI auswählen und es ist hochauflösendes Display muss ich schon sagen also für so eine Größe ist schon ganz ordentlich also sieht man auf vielen anderen Displays auch schon aber es ist zum Beispiel hochauflösender als ein ähm, normaler PC Monitor weil das hat eine Pixeldichte von 150 PPI und das ist schon echt verdammt gut. Also im Vergleich mit normalen Desktop-Monitoren, die haben meistens um die 80. Das ist schon ein riesiger Unterschied, weil es ist eigentlich fast schon wie auf dem Handys. Die meisten Handys haben auch so eins um die 200 und dann halt High-End-Handys haben einen meistens von 400 bis über 400. Und ich muss sagen, das Display ist verdammt cool. Man kann es auch für Projekte verwenden, die man zum Beispiel macht, wie ein Tablet bauen oder irgendwas halt, was einem Spaß macht. Und ja, das war's auch schon zu meinem Review. Ich glaube, ich wüsste nichts mehr dazu zu sagen, was man noch machen könnte. Außer, dass man hier im Menü halt noch alles umstellen kann. Aber das kennt man eigentlich von normalen Displays auch. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao.